Ja, schönen guten Abend, erster Spieltag Online-Bundesliga. Ähm ja Gegner sind Ecken und Schortens, ja aktuell keiner bekannt, wir schauen mal. So, mit der Hand. da haben wir erstmal nichts, ja mal gucken. Als Aufsteiger, wie wir uns verkaufen am ersten Spieltag. Aber auch, dass der Ton funktioniert, beziehungsweise vielleicht funktioniert er auch nicht und irgendwer kommentiert es wieder nach. Keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. So, 20er Waltzung, Herzes Trumpf. Unsere Karte, es sieht nach fast gar nichts aus. Ja. Krezdame blank, der König gedrückt vielleicht, möglich. 6 und 5 macht 11. Okay, Kreuzdame war nicht blank, Piep war doppelst und wir sind Schneider. Vorne hatte wohl ein bisschen umgepiept. Zwei passende Null. Bei 18 werden wir raus. Kreuz ist meistens Trumpf, genau. Wir machen Pik 8 auf. Auch dem Motto, keine Auge dem Feind. Kreuz 7. Ich spiele trotzdem Pik König, ich habe keine Ahnung. Ich sticht trotzdem, das ist gut. Wir hauen trotzdem einen rein. Okay, das ist die Farbe, die auf jeden Fall oben hat. Ich glaube, ich tauche den trotzdem, wir hatten schon 442. Da war nichts zu holen. Ja. Schöner Ansatz. Kein Pik und kein Karo im Skat wäre gut. Außer natürlich volle. Okay. Ja. Ich denke, da sind wir favoriert in der Hinterhand. Auch in der Mannschaft. Vier. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall. Eindeutiger Favorit. Sogar 144. Noch ein schöner Ansatz. Klar, ich weiß nicht, ob ich das Ding nur noch wert zulassen werde. Ich denke, wir drücken zwei Könige. Machen den Grand. Karo gedrückt, muss man ein bisschen aufpassen, wie wir mit den Karo vollen hantieren. Aber 5, 2 wäre nicht gut, ich spiele trotzdem Bauer. Ja. Okay. Also ich denke mitgezählt, 24 und 8, 32 und 6, 38 und... die Herzen blank gehabt. Und ja, okay. Und der Fall, wo vielleicht doch gegangen wäre, so nehmen wir den Nullover. Ja, wir müssen den reizen. Binde Bindekarte ist er gewonnen. 20. 20 ist auf jeden Fall nicht ganz so. Okay. Aus dem Mega-Ansatz ist jetzt ein ganz fragwürdiges Spiel. Also, es ist auf jeden Fall schon mal gut, dass wir vor 23 rankommen. Ja, ich mache 0. Und spiele kurz 8 aus, auf jeden Fall. Okay. Er ist tot, dass von da Herz, Herz kommt und da Kreuzen rausfliegen. Nicht optimal. Ja, das ist bestimmt eigentlich ganz gut, würde ich sagen, außer er hat kein Kreuz mehr. Das wäre schlecht. Okay. Also, ja gut, dann stand Kreuz 7 sowieso drüben, vielleicht hat, hat links kein Karo. Das werden wir jetzt aber nicht mal rausfinden, und dann wäre er vielleicht auf offen doch gegangen. Wieder ein sehr schöner Ansatz, 6, fünf Volle in Bauer, aber reizen wäre nicht gut. Ja, so viel zum Thema. Guter Ansatz. Ach oh Gott. So. Oh, Mannschaft. Mannschaft. 7. Ich glaube, ich werde den Karo spielen nur. Trumpf 10 und Pik König. Ich weiß es nicht. Ich mach zwei Börse. 54 P müssen wir eh schlippen. Oh, das war eine der schlechtesten Findungen auf jeden Fall. So, was machen wir jetzt? Hinterhand. Es gibt wenig schlechte Aufspielungen, wenn wir so drücken. Komm, wir machen den jetzt mal so. Ich spiele jetzt mal einen Rang. Mannschaftsunorthodox 7. Kreuz sollte nicht rauskommen bei das andere Ist mir relativ egal. Ja, Aufschlag, das ist auch schlecht. 15. Das wird immer besser. Keine Falle drin in der Karte. Trotzdem Glück gehabt. Also erst Pech gehabt mit dem Skat, aber dann Hinterhand ist halt wahrscheinlich die beste Position für das Spiel. Hm. Oh. Herz frei, groß. Oh. Front hat eben recht lustlos. Oh, spielt keinen Bauern. Das ist nicht gut. Wird er jetzt mit Kreuz stechen? Macht er nicht. Okay, das ist gut. Was machen wir jetzt? Hm. Ich spiele trotzdem Kreuzung. Oh. Das war ganz da wir drin. Durchschnittlicher Ansatz. Weg, weg werde ich es wohl nicht schaffen. Wir halten mal 18, wollen wir gut stehen und 21, 25. Ich mach trotzdem den an. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob der richtig gedrückt ist. Ich habe gegen drei Bauern gedrückt, aber ich brauche trotzdem einen König, glaube ich. Eins. So, gut gefunden. Da ist Trumpf. Herz ist gereizt. Pik ist Trumpf. Das kann halt bei 20 weg immer gut passieren, dass da auf einmal Herz rauskommt. So, jetzt so war 28. 28, ich weiß nicht, ob das schneller wird. Nein, das geht auf keinen Fall schneller. Das man auch dann spielen. Ja. So, was ist mit dem Gang? Ich habe wieder zu schnell gedrückt. Also, ich habe ihn schon ausgerechnet, aber nur grob überschlagen. 21 gedrückt. Kreuzjunge, ein Junge kommt. 25, Herz 10 läuft. 35, Ass, Ass, 57. Dame. Ich glaube nicht an die geben. Jetzt würde ich fast schon für Chaos zwischen zu Ich mache es auch. Scheiße. Scheiße sagt man nicht auf jeden Fall. Äh, oh, wir sind raus. Ja, 57 und eine Pflichtdame auf ass doppel während wären 60, wenn es schlecht gelaufen wäre. Frage ist, ob man drei Bauern dem Herrn Herms jetzt immer geben muss bei 18. Ich hatte halt so das Gefühl, weil ich irgendwie sechs Volle und Kreuz Junge hatte. So, das ist vielleicht interessant hier. 18 Jahre, 20 weg. Wir haben einen Lenker zum Ausspielen. Wir haben zweieinhalb bis drei volle, weil wir Kreuzkönig zu dritt und Kreuzjunge haben. Ja, jetzt ist ja perfekt. 18 Jahre, 20 weg. Schnelle Paarung. Okay, drei. Okay, das ist jetzt unbedingt wissen, dass ich den übersteche. Dann machen wir was. 22, 25, 31. Ich glaube, ich muss den mitnehmen. Es geht nur noch über einen Blutstich. Oh, Was ist denn das jetzt? Gut. Das war ja viel unkomplizierter, als ich dachte. Na, Pik Lusche nebst Abwurfkreuz 10 wäre in Richtung Schneider gegangen wahrscheinlich. Ich ein komisches Spiel auf jeden Fall. Oh, er hat jetzt gerade schon wieder landet. Vier, drei, zwei, eins meistens auch. Okay zumindest. Nun. Ich mache trotzdem Peak auf. Das ist schlecht. Ich glaube nicht daran, drüber. Warum macht er dann? Blanken Pik denn nicht auf? Das wäre doch der blanke Pik wäre doch eine Mega-Katastrophe gewesen für den erweiteren Ja, der blanke Pik wäre gewesen. Gut, das war auch ein komischer Gang, den muss man jetzt auch nicht spielen, sehr wahrscheinlich. Ne? Ass Lusche, As König, 10 zu dritt. Drei Jungs. Mit Doppel Lusche die 10. Also das ist meistens eigentlich ein einfaches Herzspiel. Oh. Ja, war halt angeschossen und wurde leider verpasst, ihm den Doppelschlag zu geben. Oh, also offensichtlich ist er auf jeden Fall bereit, Risiken einzugehen, Herr Herbst. Wer auch immer Herr Herbst ist. 14, ich nicht nicht mal. Ich habe jetzt trotzdem das rein, glaube ich. Was war das jetzt? Sind wir den Vortrag? Der war besser. den raus oder nicht? Er wird null spielen, das ist fast sicher, aber ich weiß auch noch nicht, wie wir den drehen, vielleicht. Irgendwo muss hier ein blanker Piep oder Herz sein, Karo muss abgeworfen werden, vielleicht sowas in der Art. Doch nicht, okay. Getreu ein Statuten. über. Ja, war doch ein gutes Spiel. Und schon ist er wieder da. Was haben wir acht? haben für uns auch gewesen. Ja, irgendwie haben wir ihn jetzt verpasst, noch einen Nackenschlag. Noch einen kleinen Schlag zu verpassen. Und jetzt ist er wieder im Geschäft. Pass schon gleich auf mit dem Herrn Heimers. 8. blanker. Könnte blank sein, muss aber nicht. Ich spiele trotzdem nicht Kreuz, ich spiele Herz. Okay. Ich gehe hier irgendwie von karo stichen aus. Das Bild verschenkt. Nein, der Kreuz war wirklich blank. Oh, nicht mitgezählt, alles gut gegangen. Okay. Oh. Na, immerhin habe ich es geschafft, nicht Kreuz zu spielen. Alles andere und also der König war jetzt vielleicht auch zu viel. So. Schon wieder am Reizen. 20, Herr Halmes. Lemon Blau. Ja, wir haben so viele Bilder. Okay. Herz unter Ast, 10 zu 4, wäre vielleicht ganz cool gewesen. So, nehmen wir hier den 0 raus oder nicht bei den ganzen Paketen? Oh Gott, was haben wir? 1, 2, 42, 82 äh, 72 Augen in der Hand. Was? Nein. Okay. Und die wir behalten Karo als sieht doch nach drei Jungs aus, aber Naja, ja, alles wird gut, oh. Oh. dass ich jetzt Kreuz bin, hatte den alten Kreuz. Ja. So, der passt mal 18, weil es noch läuft. Okay, wir haben noch Spaß gemacht. Ja, irgendwie sehr lustiger Verlauf bis jetzt. Und irgendwie noch nicht das Gefühl, dass ich hier Mannschaft irgendwie spiele, sondern mehr so ein Deswegen mache ich auch alles so ein bisschen locker ne? Ich nehme ja alles mit. Und dann Pleak. Nein, hey, auch hier sind raus. Oh, ist gut. Oh, hat man auch was gehabt, auf jeden Fall. 21 Augen von... Mal gucken, ob sie Pause machen, den Mannschaftsergebnisse schicken oder so. Nein, ja, das sind hier noch keine großen Unterschiede zu erkennen. So, der Michael Zinnitz hat schon seinen Halbzeitstand gesendet. Der sieht sehr, sehr gut aus. Eigentlich hatten die gesagt, dass wir erst im Spiel 24 Punkte schicken wollen. Ja. So, Pik ist Trumpf, vier Trumpf und ein Rollmops. Karo, Doppellusche. Okay, wir spielen erstmal den. Ich bin, ich bin noch mal herz. du Ja, das Spiel ist schon im Arsch. Vier Trümpfe, weiß nicht, ob er Karo 10 gedrückt hat. Ja. Mit Trumpfgabe hinten. Oh, jetzt habe ich auch noch Schneider verschenkt. Oh das ist aber auch wirklich sehr unkonzentriert. Ja. Kreuz, immer blank, 1,8, Grau, 8, als er irgendwie doch auf Herz 10 steht oder so. gut gut ich habe wieder von Toast 10 63 eine Minute Pause. Dann kann man ja meinen Ding hier. Bei dem Marco Menzel sieht es auch gut aus. Oder check mal hier auch mal. Springen wir. Gucken, noch Splinde. Zu, der er sich verwirft, auch oh, nicht. Nee. So, aber jetzt schenkt man doch mit, oder? Ja, ach, Mannschaft. da kommt 18. Wir ja, haben nur Spaß gemacht. Karo, mit oder ohne 2 mindestens, wahrscheinlich mit 3. Wir stellen uns hier halt zehn auf jeden Fall schon mal blank. Ja, ist gebaut. So eine schwarze Karte wäre gut. Da ja, wird 0 reizen, denke ich. Nee. Oh, habe ich mir gesagt, keine schwarze Karte wäre gut. So. Also... Ja. Mhm. So was haben die denn jetzt über cd Ich bin der Pik9. ich war ja drauf Nehmen wir den einfachen Herz raus. Wegen der Nulloption gegen einen kann man es machen, muss man aber nicht. Herzhand, neuer. Naja. Wie gereizt, Kreuz. Oh, schon was drin zu gehen. Aber wir hauen hier trotzdem die Schiffe raus. 19. Und 5. wenn wir so das aufschlagen, kann ich andere. 34, 36, den hat er gar nicht. Ach, jetzt habe ich natürlich auch noch einen Fehler gemacht. Ich muss halt aufspielen, dass er Pik als König gedrückt hat. Oh, ja. Glücklicherweise. So, drei Alter und nicht viel. Außer wie okay, das so drückt. Wir können jetzt ins Meer. Was brauchen wir? Die Karte 20 unten. Wir machen den Grang. Wir machen den Grang. Wir machen den Grang. Okay, ich habe viel gespielt. Das ist gut. Da kommt man mit jetzt genau ausspielen und so weiter. Was man hat, das hat man. Ja, mit 20 gedrückt. Das ist ja schon sehr attraktiv. <lacht> Ja, aber es sieht jetzt ganz gut aus. So, noch ein bisschen. Das ist Trumpf, dann mit 10. Oh ja, wir, gucken mal. wir lassen uns hier mal nichts anmerken, was er jetzt bringt. Pik König kann auch manchmal gedrückt sein bei so einem Spiel. Wunderbar, ja. ja, hier ich spiele auch Trumpf. Dann Groß König. Und damit hat er nur noch ein Karo. Bei Karo Ass sind wir Schneider und bei Licht-Karo sind wir, ich habe jetzt diesen Trumpfzug, ich verstanden. Ja, Wahnsinn. Naja, das war auf jeden Fall ein sehr schlechter Aufschlag. Ich weiß nicht, Herz ohne 32er in Mittelhand. Meistens reizt sich so, ich reizt zweite Reizstufe. Ja, dann muss man nicht laufen. Mit Vor und 13 Uhr halten wir 36. Meistens zumindest. Was hier noch nicht um Einzug ins WM-Finale geht. Würden wir es wahrscheinlich machen. Kreuz, okay. Drücken wir uns mal konzentrieren. Unterzug sogar. 4. Das ist blöd. Mit zwei Alten. Trumpf Ass haben wir auch noch nicht gesehen. Naja, also, wir gucken uns mal an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der hinten mit drei Alten gepasst hat. Naja, ne? 31 immer, glaube ich. Falls es doch ein verdeckter Schneider ist. Zweimal von unten mit der Karte kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen, dass das alles realistisch ist. Ich zwei, alte zwei mal dazu gespielt, war oh, schon gespielt. Mein Kumpel, ja, wir reizen nicht, auch wenn gepasst wird, kein Interesse. Ich schlage trotzdem kurz noch mal auf. Okay. Drei weiter? Nicht mal. Ja, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Das ist schlecht. Cow okay. Wir haben Stich zu viel bekommen, deswegen sind wir rausgekommen. Hm. Ach, ich... 10 zu 3, mit Was hätte ich wahrscheinlich 18 gesagt, aber nach dem Mittel passt das, habe ich auch häufiger schon mal 80 gesagt, mit der Karte, herz doppel Pik 7. Herz. so schlecht. Karotten. 28. 28. So, Caro Dahmer steht wahrscheinlich da. 28 Ich glaube, ich bin trotzdem im Stich da sogar. Sonst macht er ja keine mehr. Von Karo Dame doch nicht. Was gibt es da jetzt zu überlegen? Keinmal hält hinter die Karo Dame. Vergessen, dass Karo 2 2 stand raus. Und, und alles unwichtig 7 Hertz, Peak 7, Herz-Boo, das wäre ein Peak-Spiel gewesen. Schöner Ansatz, ich glaube, den wird ja auch nicht passen gegen die beiden. Gottes Licht nichts. Gut, dass wir für 18 angekommen sind. Peak ist Trumpf, 13 Stück. Jetzt sollten wir mal mitzählen. Ja, meistens Unterzug, wir stechen mit Trumpf 10. Stand alles rund, stand alles rund, stand alles rund, also fast alles rund. Meistens Unterzug der Karo König, in dem Fall war er blank, <lacht> auch sehr gute Karteneinschätzung von mir. Ja, gibt es halt selten den Blanken, Karo König. Er hat ja normalerweise mit 3er 2 Kreuz König zu dritt aufzuspielen. Ja, Verwirrung stiften. So, Jungs, wie sieht's aus? Schaffen wir noch die 5 Spiele? Im Handkind sieht es gut aus. Was sind denn hier überhaupt so geführt, die Kontrollhänden? Ober. Was waren wir mit Zinn jetzt, Kind? Also. Ja, das sieht auch gut aus. So, Herz ist oh, Trumpf. Wir machen diesmal mal nicht direkt auf. Ergänzt all odds. Okay, schauen wir mal. 24. Trotzdem die Dame, lassen den dran. Zeigt mir deine Schwäche. Das ist der Gegner, was man schöner Freund, Kreuz. Feedback. Nee, okay. Dann können wir ja kaum spielen. Interessante Option für die Galerie. Ach, komm, wir sagen 18. Okay, zwei Asse gefunden. <lacht> ja, gucken wir mal, ob wir uns jetzt kaputt lachen. Zwei Asse gefunden und Gang mit zwei verloren. Das wäre doch super. Oder? Spielt trotzdem Bauern aus, natürlich. Was soll jetzt passieren? Jetzt müssen wir nur aufpassen. Was genau, wir den mitnehmen, dass hier noch ein Unfall passiert. Da steht 2, 2. Okay. Oh, schöner Bluff, Schneider. Ja, aus dem Eingepassten ist ein mit zwei oder zwei Schneider geworden. Ich weiß ja halt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es was bringt in der Liste. Sollte mehr ein zuschauerfreundliches Spiel werden. Hier Stimmung, der ist Party, hier komme ich wieder her. Sehr viele Listen kommen jetzt hier noch So, Thomas. Das hatten wir doch schon, oder? Marco ist fertig. Alle gleich auf. Micha ist auch fertig. Gewinnt relativ klar den Tisch. Ja, ich denke, das sollten äh, sollten sichere drei Punkte werden. Ich glaube, die anderen sind schon vorne äh, auf jeden Fall zusammen. Und äh, ich bin. Fullhaus mit Assen. So, blicken. Warum hat er denn den Trumpf nicht weg? Warum hat er den Trumpf nicht weg, bevor er sich jetzt den Blank stellt? Und vielleicht auch ein bisschen besser gestalten können. Noch ein Spiel für die Galerie? Für die Galerie. Wir nehmen den Neul raus, wir entscheiden uns standbedingt, Mannschaftsstand noch ein Spaßspiel einzugeben. Ja, 41 Augen haben wir schon mal, ohne dass wir was finden. Wenn alles läuft, natürlich 8 gedrückt und 3 also. Oh Gott. Okay. Hm. 14, 10 10, ich, ich weiß es nicht, ob es richtig ist. Ich mache es so auch. 14. Und 26, 96, 47. Was habe ich da jetzt gemacht? Ich habe noch zwei alte. Ich habe nicht mitgezählt. 61. Karodame hat er natürlich gestochen, aber wir hätten ja noch einen Stich bekommen. Wenn der passt, sagen wir 18. Wo wir noch keinen verloren haben. Karo 7 im Skat wäre gut. Ja, okay, aber wir wollten ja nur 18 sagen. Gott, das ist eine komische Liste. Coins. Kreuz. dann? Nicht. Haben habe wieder nicht mitgezählt. Ich glaube, wir sind draußen, ich bin nicht gut drauf. Schauen wir mal. So, ich glaube, wir hatten 35 oder so. Gott, wir hatten viel mehr. Na gut, okay, das war's zunächst. Dann gucken wir mal, wie es ausgeht. Bis später. Tschüss.